Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Bayern München ist zum 18. Mal deutscher Fußballmeister geworden. Bereits vier Spieltage vor Ende der Bundesliga-Saison sicherten sich die Bayern heute in Wolfsburg vorzeitig den Titel. Mehr dazu später im Sport. Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Streit um die Sozialreform machen nun auch Grünen-Politiker Front gegen die Pläne von Bundeskanzler Schröder. Fraktionsvize Ströbele sagte, Teile der Basis hätten große Probleme mit der Agenda 2010. Man wolle sich mit den SPD-Linken zusammentun, um Nachbesserungen zu erreichen. Damit stehen er und andere Grüne im Widerspruch zur Parteispitze, die sich bei einer Vorstandssitzung grundsätzlich hinter die Reformpläne stellte. Der Grünen-Vorsitzende zeigte sich heute zuversichtlich, das Gesamtpaket des Kanzlers werde von den Grünen nicht grundsätzlich in Zweifel gezogen. Im Schatten der SPD-Querelen um die Reformagenda 2010 war ein wenig untergegangen, dass auch die Grünen einen Parteitag einberufen haben. Auch bei den Grünen gäbe es Gewerkschafter, die noch überzeugt werden müssten, so der Bundesvorstand am Abend. Deswegen gibt es auch einen besonders großen Bedarf, sehr genau die Ausgestaltung zu diskutieren. Aber insgesamt ist die Stimmung in der Tat so, wir sind auf einem guten Weg. Zeitgleich kündigte der grünen Abgeordnete Ströbele gegenüber der ARD an, dass linke Grüne mit den Reformkritikern der SPD zusammenarbeiten wollten, um gemeinsam gegen den Kanzler mehr soziale Gerechtigkeit durchzusetzen. Also wenn es schon notwendig ist, im sozialen Bereich abzubauen, dann kann das nicht nur auf Kosten einer Seite gehen, nämlich der sozial Schwächsten, sondern dann muss das sozial ausgewogen, sozial gerecht gestaltet werden. Ein erstes Kompromissangebot machte heute der Bundeswirtschaftsminister beim Kündigungsschutz. Nach wie vor will er diesen bei Kleinbetrieben ab fünf Mitarbeitern lockern. Aber er bot an, seine Vorschläge nach fünf Jahren überprüfen zu lassen. Wir werden nach einem Jahr, nach fünf Jahren fragen, da muss man, man braucht nämlich eine gewisse Zeit, man werden nach fünf Jahren fragen, hat sich das bewährt, haben sich unsere Erwartungen erfüllt, entstehen dadurch mehr Arbeitsplätze? Wenn nein, wenn irgendeine Gefährdung des Kündigungsschutzes eintritt, werden wir das nicht, nicht weitermachen. Auch die grünen Kritiker verlangen aber bereits weitergehende Nachbesserungen, zum Beispiel bei der verkürzten Zahlung des Arbeitslosengeldes. Die Front gegen die Agenda 2010 wird damit weiter verstärkt. Die Bundesregierung will nun doch keine generelle Steuer auf Aktienkursgewinne einführen. Nach interner Prüfung habe man die Pläne auf Eis gelegt, hieß es heute aus dem Finanzministerium. Ein erster Anlauf für eine solche Steuer war bereits im Rahmen des Subventionsabbaugesetzes am Unionswiderstand im Bundesrat gescheitert. An der Zinsabgeltungssteuer will die Regierung jedoch festhalten. Mit neuen Sparmaßnahmen will Gesundheitsministerin Schmidt die Kosten in der gesetzlichen Krankenversicherung weiter drücken. In der Berliner Zeitung kündigte sie an, das Sterbegeld werde komplett gestrichen. Zuzahlungen für Medikamente würden erhöht und Brillen müssten bei leichter Sehschwäche selbst gezahlt werden. Insgesamt will Schmidt mit ihrer Gesundheitsreform 20 Milliarden Euro sparen. Die Ursache für die schweren Explosionen in einem Munitionslager in Bagdad ist noch unklar. Das US-Kommando in Katar sprach von einem Angriff mit Brandsätzen. Anwohner vermuten dagegen, das US-Militär sei bei der Zerstörung von Waffen unvorsichtig gewesen. Bei den Explosionen in dem Depot und in einem Wohnviertel kamen nach Angaben eines Krankenhaussprechers mindestens zwölf Menschen ums Leben. Die US-Armee bestätigte den Tod von sechs Menschen. Die Wucht der Explosionen war noch in der 15 Kilometer entfernten Innenstadt zu hören, als ein Lager mit irakischer Munition in die Luft flog. Die Raketenteile und Granaten zerstörten mehrere Häuser. Allein in dieser Siedlung starben sechs Menschen, sagen die Bewohner. Mehrere wurden verletzt. Als Ursache für die Explosion nannte das amerikanische Hauptquartier in Katar, das Lager sei von Unbekannten mit Brandsätzen beschossen worden, die die Kettenreaktion ausgelöst hätten. Nachprüfen lässt sich das nicht. Das Depot war von den US-Streitkräften eingerichtet worden, um Munition zu zerstören. Anwohner machen die Amerikaner verantwortlich. Sie hätten in der Vergangenheit mehrfach auf die Gefahr hingewiesen, da es in der Nähe von Wohnsiedlungen liege. Dieser Mann hat heute seine gesamte Familie verloren, außerdem sein Haus. Die Explosionen von heute Morgen, was auch immer die Ursachen waren, könnten der Funke sein, den die Radikalen im Land brauchen, um die Stimmung gegen die Amerikaner weiter anzuheizen. Sprüche wie Bush gleich Saddam sind zwar dumm, finden hier aber Gehör. Wenige Stunden nach den Explosionen fuhren aus dem betroffenen Stadtteil hunderte Demonstranten in Richtung Innenstadt. Amerikaner raus und Bush ist gleich Saddam, riefen sie. Warum haben sie dieses Munitionslager in unserer Nähe gebaut? Wir haben dagegen protestiert, die wollten uns die Freiheit bringen, jetzt bringen sie uns den Tod. Die Amerikaner haben alle Hände voll zu tun, die Demonstranten im Zaum zu halten. Ein Wagen transportiert Särge mit drei Opfern der Katastrophe. Mit strengen Kontrollen an Grenzen und Flughäfen wollen asiatische Staaten die Ausbreitung der Lungenkrankheit SARS eindämmen. Die Gesundheitsminister aus 14 Ländern einigten sich bei einem Treffen in Malaysia darauf, dass bei allen Reisenden die Temperatur gemessen werden soll. Wenn ein Verdacht auf SARS bestehe, würden Reisen untersagt. In Hongkong sind bereits Infrarotscanner im Einsatz. Menschen mit erhöhter Körpertemperatur müssen sofort zur Untersuchung in die Klinik. In ganz China starben nach offiziellen Angaben bislang 122 Menschen an der Lungenkrankheit. Die Zahl der Infizierten stieg um 154 auf mehr als 2.750. Die meisten der neu hinzugekommenen Fälle gibt es in Peking. Weltweit haben sich nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation mehr als 4.600 Menschen angesteckt. Ein Jahr nach dem Amoklauf am Gutenberg-Gymnasium wurde heute in Erfurt erneut der Opfer gedacht. Bei der zentralen Feier auf dem Domplatz mahnte Thüringens Ministerpräsident Vogel, es sei viel, aber immer noch nicht alles Menschenmögliche getan worden, damit sich eine solche Katastrophe nicht wiederhole. Der Amoklauf eines 19-jährigen Ex-Schülers hatte 16 Menschen das Leben gekostet. Um 10.53 Uhr läuten alle Glocken, Erfurt trauert. Die Stadt gedenkt der Toten mit einer bewegenden Feier auf dem Domplatz und einer Schweigeminute. Genau zu diesem Zeitpunkt vor einem Jahr hat ein ehemaliger Schüler des Gutenberg-Gymnasiums seinen Amoklauf begonnen, bei dem er 16 Menschen und anschließend sich selbst getötet hat. Es ist ein schwerer Tag für Schüler, Lehrer, Eltern, Betroffene. Ein Jahr nach der schrecklichen Tat leiden viele noch unter traumatischen Erinnerungen. In manchen aber ist auch Enttäuschung gewachsen. Wo ist der Wille zur Veränderung geblieben? Haben wir wirklich alle begriffen, dass Leistung wichtig, aber Menschlichkeit das allerhöchste Gut ist? Auch der Kampf gegen Gewalt, Aggression und Hass ist noch nicht gewonnen, mahnte Thüringens Ministerpräsident. Auf Wunsch der Schüler wird der Jahrestag fast ohne politische Reden begangen. Betroffene verlesen Lebenswünsche für die Zukunft. Heute träume ich von einer Welt, in der Nächstenliebe und Toleranz zugelassen werden, um Träume leben zu können. Ich wünsche mir, dass Erziehungs- und Bildungsarbeit in unserer Gesellschaft mehr Wertschätzung und Unterstützung entgegengebracht wird. Der Wunsch nach mehr Mitmenschlichkeit und die Beachtung von Werten lautet die Botschaft aus Erfurt. Die Kriminalität bei Jugendlichen steigt nach Angaben der Polizeigewerkschaft GdP in beunruhigendem Maße an. Die Zahl der registrierten Fälle ist danach im vergangenen Jahr um vier Prozent auf fast 200.000 gestiegen. In den letzten zehn Jahren habe die Kinder- und Jugendkriminalität um 50 Prozent zugenommen. Als Gründe sieht die Polizei wachsende Orientierungs- und Perspektivlosigkeit, aber auch Gewaltverherrlichung in den Medien. Erstmals seit der Columbia-Katastrophe sind wieder Astronauten ins All gestartet. Eine russische Trägerrakete hob am Morgen vom kasachischen Weltraumbahnhof Baikonur ab. An Bord der Soyuz-Raumkapsel sind der russische Kosmonaut Marinschenko und sein amerikanischer Kollege Lou. Sie sollen die bisherige Besatzung der internationalen Raumstation ISS ablösen. Russland übernimmt den Transport, weil die US-Raumfahrtbehörde NASA wegen des Unglücks der Columbia-Raumfähre ihre Shuttle-Flüge unterbrochen hat. Und nun zum Sport in der Tagesschau und damit zur Fußball-Bundesliga und Gerhard Delling. Und wir, meine Damen und Herren, starten mit dem Rekordmeister, also mit den Münchner Bayern. Die heißen so, weil sie den Meisterrekord heute von 17 auf 18 geschraubt haben. Aber auch, weil sie die Meister der Rekorde sind. Ein Rekord ist die Meisterschaft, die die Bayern vor 30 Jahren gewannen, und zwar damals, bereits vier Spieltage vor Schluss der Saison. Diesen Rekord hat der Meister heute eingestellt, weil Dortmund und Stuttgart Punkte abgaben und weil der Rekordmeister selbst absolut auf Meisterschaft eingestellt war. Der FC Bayern hatte es wohl schon geahnt und hatte seine Art des Meistersektes, das Weißbier, aus München mitgebracht. Auf dem Spielfeld hatten die Bayern vorher ebenso meisterlich begonnen. Die erste hundertprozentige Chance aber hatten die Gastgeber Ponte auf Klimowitz und Kahn im Tor des Rekordmeisters. Das war das einzige Mal, dass die vorzeitige Meisterfeier in Gefahr geriet. Dann Michael Ballack bei seinem Comeback auf Elbert, der auf Pizarro, das alte neue magische Dreieck der Bayern. Aber Ramowitz im Tor der Wolfsburger verhindert den Rückstand noch vor der Pause. Dennoch, Bayern-Coach Ottmar Hitzfeld wirkte so entspannt wie selten, gab sogar Autogramme zur Halbzeit. In der zweiten Hälfte waren die Bayern haushoch überlegen und trafen jetzt auch Ballack auf Elba. Und der Brasilianer will doch noch die Torjägerkrone. Saisontreffer Nummer 16. Schnur und Rütter kommen zu spät, Elba mit der Führung nach einer Stunde. Nun war es schon das Schaulaufen des Meisters Lisa Razu auf Seroberto. roberto Santa Cruz und Pizarro. Die geballte Weltklasse der Bayern zum 2 zu 0 Endstand. So hatte er es sich vorgestellt, und da es die Schale erst am 17. Mai gibt, brachten die Fans sie eben schon mal mit. Die Überbayern feiern ihren 18. Meistertitel, und wenn man ihnen glauben darf, war dieser 18. so schön wie alle anderen zuvor. Boah, super! Also deutscher Meister heute schon. Also das haben wir nicht geglaubt, dass Stuttgart nicht ins Spiel und Dortmund auch. So ist schön. Heute gratulieren wir und feiern und wollen versuchen, die nächsten vier Wochen inklusive Endspiel in Berlin den Fans einen, einen tollen Abschied, Abschluss der Saison geben. Titel Nummer 18 für die Bayern. Für die meisten anderen ist 40 die magische Zahl. Mit 40 spielt man nicht schlechter, sondern einfach nur lockerer. Erst einmal musste einer mit 40 aufhören in der Bundesliga. 1980 war das, als Hertha BSC mit umgerechnet 40 Punkten absteigen musste. Normalerweise reichen aber 40 Zähler zum Klassenerhalt. Die haben Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen längst noch nicht. Und wer zu wenig hat, der spricht gern vorschnell von einem Sechs-Punkte-Spiel, auch wenn es völlig überraschend nur drei zu vergeben gibt. Dieses Mal war aber durchaus etwas dran. Sollte Gladbach gewinnen, dann hätte es schon sechs Punkte Vorsprung vor Leverkusen. Und sie wussten, was heute auf dem Spiel stand. Trainer Thomas Hörster und Sportdirektor Jürgen Kohler. Klare Vorgabe, ruhig bleiben und ganz wichtig, bloß kein frühes Gegentor. Aber 5 Minuten und 49 Sekunden gespielt und alle guten Vorsätze hatten sich erledigt. Igor Demo mit der Führung für Borussia Mönchengladbach. Über drei Stationen die Leverkusener Abwehr ausgehebelt. Bayers Defensive alles andere als geordnet. Genauso wenig wie die der Gastgeber, sechs Minuten später. Ausgekontert im eigenen Stadion und das nach einem Leverkusener Einwurf der Nutznießer Daniel Birovka. Die Vorarbeit kam von Dimitar Berbatov. Leverkusen wieder da und das auch im weiteren Verlauf der Begegnung. Hannibal in Stärterwellen, drittletzte jetzt tonangebend und Mönchengladbach mit einem glücklichen 1:1 -1 zur Pause. Die Mannschaft von Trainer Ewald Lienen, eine der heimstärksten in der Liga, schwerfällig heute. Sie kam zunächst nicht ins Spiel zurück. Im Gegenteil, keine drei Minuten nach dem Seitenwechsel. Bayern 04 Leverkusen jetzt vorn, Berbatow der Torschütze vorausgegangen, eine ganz schlecht aufgebaute Abseitsfalle und der kluge Pass von Oliver Neuvin. Leverkusen hatte das Spiel danach weitestgehend im Griff, Gladbach ohne nennenswerte Möglichkeiten, aber mit dem eingewechselten Mortens Kubo 80 Sekunden vor dem Abpfiff. 2 zu 2 der Endstand und trotz des Ausgleichs kurz vor Schluss ein zufriedener Leverkusener Trainer. Wir haben den einen Punkt, den wir haben wollten, den nehmen wir mit. Die drei Punkte bleiben auf Gladbach, also wir können darauf aufbauen. Worauf noch? Worauf beruft sich der Optimismus? Ja, wir haben jetzt eine Heimbegegnung. Die Gladbacher haben auswärts ihre äh, Probleme. Deshalb hoffe ich, dass wir am nächsten Wochenende Punktgleichheit haben wie Gladbach. Also positiv denken ist angesagt. Unentschieden heute? Vor- oder Nachteil? Die Antwort wohl erst am 24. Mai, am letzten Spieltag. Es bleibt dabei. Gratulieren darf man heute nur den Bayern und dem ersten FC Kaiserslautern. Denn obwohl die Pfälzer heute gar nicht gespielt haben, steht der erste FCK als Pokalfinalist gegen die Bayern nun definitiv im UEFA-Pokal. Hansa Rostock hat heute aber gespielt und durch das Tor des Niederländers Delano Hill einen wichtigen Punkt gewonnen. Stuttgart muss weiter um die Champions League zittern. Die absolute Nulllösung gab es beim Spiel 1860 München gegen Borussia Dortmund. Keine Tore, keine Klasse, kein UEFA-Pokal für Wildmosers Löwen. Der HSV bleibt auch im 13. Heimspiel in Folge ungeschlagen und damit ein UEFA-Cup-Aspirant. Die Mannschaft von Klaus Augenthaler im vierten Spiel nacheinander ohne Torerfolg und damit auf Abstiegskurs. Nach über fünf Monaten gelang dem VfL Bochum mal wieder ein Sieg in der Fremde. Das beste Geburtstagsgeschenk für Trainer Peter Neurohrer, der heute 48 wurde. Hertha bleibt durch die brasilianischen Tore von Luisao und Marcelinho gegen Hannover 96 beste Rückrundenmannschaft und darf nun sogar von der Champions League träumen. Meister Bayern München 13 Punkte vor Stuttgart, 14 vor Dortmund und 15 vor Hertha. Der HSV auf Platz 5, Schalke rutscht auf Platz 6 ab. Wolfsburg und 1860 München verabschieden sich von den UEFA-Pokalgedanken. Auf Rang 10 Bochum nahe der 40-Punkte-Markte. Kaiserslautern spielt morgen noch gegen Werder Bremen. Und Amina Bielefeld erwartet Energie Cottbus. Und morgen startet auch die DTM auf dem Hockenheimring zu Rennen Nummer 1 mit der Nummer 1 im Einzelzeitfahren heute. Mercedes-Pilot Bernd Schneider von Startplatz Nummer 1. Damit weiter von Platz Nummer 1 im Studio mit Susanne Daubner. Und ich darf Ihnen jetzt noch die Lottozahlen vom Samstag verkünden. 8, 17, 24, 26, 31, 45, Zusatzzahl 6, Superzahl 9. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 4, 8, 3, 0, 1, 1, 1 und die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 8, 4, 2, 7, 2, 2. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 27. April. Das Tief mit Kern bei Schottland schickt seinen Ausläufer über der Ostsee heute Nacht weiter nach Osten. Dabei bringt es weiterhin frische und feuchte Luft vom Atlantik mit. Weiter südlich zieht ein Hoch Richtung Alpen. Das Hoch, das uns letzte Woche mit Sonne verwöhnt hat, liefert jetzt schönes Wetter am Kaspischen Meer. Heute Nacht liegen noch dichte Wolken über dem Osten Deutschlands. Örtlich sind auch noch Gewitter möglich. Auch am Alpenrand und im Bayerischen Wald fällt Regen, sowie schon tagsüber im ganzen Land. Morgen wechseln sich Sonne und Wolken ab, besonders mittags- und nachmittags kräftige Regenschauer, teils mit Gewittern. Für die Küste und für höhere Lagen gelten Sturmwarnungen bis morgen Nachmittag. Im Schwarzwald Böen bis Windstärke 10, sonst mäßiger bis frischer Wind aus westlichen Richtungen. Heute Nacht sinken die Temperaturen auf 13 Grad im Südwesten und 8 Grad an der See und am Alpenrand. Morgen steigen die Werte nur noch auf 12 Grad im Norden und 19 Grad im äußersten Osten. In den nächsten Tagen wechseln sich Schauer und Sonne ab, dabei deutlich wärmer.